Mhm. ja hallo wir sind ganz spontan live heute wir haben schon lange darüber nachgedacht aber irgendwie kam es noch nicht dazu und zwar wollen wir einfach mit euch teilen was wir mh, tun und wo eigentlich im moment fast die meiste zeit von uns mhm. hier ist und das ist in die Ausbildung, denn wir begleiten neun wunderbare Frauen auf dem Weg zum transformativen Coach. Mhm. Das ist eine drei Prinzipien basierte Coach-Ausbildung, die letzten August begonnen hat. Mhm. Und sind wir sind in Endspurt. Und, und wir merken einfach, dass wir wirklich das Bedürfnis haben, auch zu teilen, damit Menschen, die Lust haben auf Neues, auf Veränderung, auf den Menschen als Unterstützung in dieser Welt, ähm, für die da zu sein, dass sie wissen, dass, dass wir das auch anbieten. Und heute war die erste Idee, dass wir dorthin schauen, wo es für uns begonnen hat. Mhm. Wie wurde Shelia Coach? Und was ist die Frage, <lacht> How you be, did you become a coach? Wie wurdest du um, mm -hmm. Coach? Wie hast du diesen neuen Beruf damals für dich gefunden? Mm -hmm. Also ich habe diesen Beruf entdeckt um, zu einem Zeitpunkt in meinem Leben, wo so ziemlich alles schief gelaufen ist für mein damaligen Entfinden. Ähm, ich war nach sehr, sehr vielen Jahren in, ähm, in der Agentur ähm, sehr gestresst und ausgelaugt und hatte fünf oder sechs Jahre den Wunsch gehackt, ähm, auszusteigen aus diesem Beruf und irgendwie in einen anderen Beruf zu gehen. Aber ich war völlig festgefahren und wusste überhaupt nicht, wie und was und ob und habe mir auch immer irgendwie selber erzählt und mein Kopf hat mir erzählt, du bist auf diesem Karriereweg, das, das geht nicht, dass du was Neues anfängst und wie das Leben so wollte, habe ich einen Schicksalsschlag erlebt. Ähm, mein Bruder ist gestorben in Afghanistan. Gestern, gestern war sein Todestag leer. Ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe. Am 12. April 2007 ist das passiert. Und neben dem ganzen Trauer und, und all die Gefühle, die damit einhergegangen sind, habe ich wie durch sein Weggehen von dieser Welt plötzlich gemerkt, ich muss aufwachen zu dieser Welt. Ich wollte leben und ich hatte das Gefühl, ich lebe nicht. Und Ich habe direkt nach seiner Beerdigung gekündigt und hatte keinen Plan, was ich mit meinem Leben mache bin auf eine reise nach usa gegangen wirklich vier wochen fast ähm, auf einer tour ganz ganz toll mein kopf ein bisschen frei gepustet und dann bin ich zurück nach deutschland und dann saß ich dort und dachte mir okay und was jetzt mein job ist weg ich habe keine ahnung und bei mir gab es ein bücherregal im haus und zwar in diesem haus wo ich jetzt sitze und noch lebe und zwar, es gab zwei Reihen in meinem Bücherregal. Die erste Reihe war ähm, gefüllt mit ganz intelligenten, akzeptablen Büchern. Bücher, die man der Außenwelt <lacht> präsentiert. Über Branding und Marketing und Customer Relationship Management. Also auch ganz viele Dinge, die mit meinem damaligen Online-Beruf zu tun hatten. Und in der zweiten Reihe waren die versteckten Bücher, so die heimlichen Themen, für die ich mich interessiert habe, wie Heilsteine ähm, und ähm, Themen auch wie Kommunikation ähm, mit anderen Menschen. Ich habe mich interessiert für Depression und Psychologie, Psychologie, Dinge, die Menschen einfach belasten. Und an einem Tag habe ich gedacht, okay, in diesem Regal muss irgendwas drin sein. Vielleicht ist deine Antwort ähm, drin. Ich nahm all die erste Reihe Bücher Tati in die Ecke und ich habe wie ein Sack genommen, wie der Nikolaus am Weihnachten hergeht. Und ich habe all die Bücher aus der zweiten Reihe in den Sack getan, über den Schulter getan, mich ins Auto gesetzt, so eine Freundin nach Darmstadt gefahren. Die Patrizia, Patrizia, falls du das schaust, vielen Dank, du hast mein Leben mit verändert und bei ihr angekommen habe ich die Bücher alle auf dem Boden getan, es waren viele Bücher und wir begannen zusammen zu sortieren und haben Stapel kreiert, also das ist eine Kategorie, das ist eine Kategorie, das ist eine Kategorie und wir haben uns am Ende geguckt, da ist ein Stapel, der ist größer als die anderen. Und wir haben die angeschaut und irgendwann mal guckte Patricia zu mir auf und sie sagt, ich weiß es, du musst Coach oder Trainer werden. Und ich dachte mir, pff, why not, warum nicht? Ich packte meine Bücher wieder ein, bin nach Hause, begann zu recherchieren, was gibt es denn für Ausbildungen, wo kann man hin, wo kann man das lernen? Und wie den Zeit war ich in einer Ausbildung in Wien, ähm, die mein Leben vollkommen verändert hat. Und warum wir überhaupt auf diese Geschichte zum Sprechen kommen, weil wir gestern Lea und ich uns ein bisschen zusammen gesinnt haben. Warum? Warum machen wir die Ausbildung? Warum ist die uns wichtig und warum wollen wir mit ihr in der Welt hinausgehen? Und für mich ist ganz klar, eine Coaching-Ausbildung zu machen, hat, war, war der erste Weg in ein leichteres, glücklicheres, zufriedeneres, ruhigeres Leben. Ich, ich hab, so hat meine eigene Persönlichkeitsentwicklungsreise begonnen. Und nicht nur das, ich habe einen neuen Beruf bekommen, der für mich und für Lea der beste Job auf der ganzen Welt ist. Wir, wir dürfen jeden Tag Menschen begleiten aus ihrem gefühlten Struggles und Leid in mehr Freude und Gelassenheit und das hat einen Domino-Effekt. Ihr, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn, wenn eine Frau sich zum Beispiel verändert, die Mutter und Ehefrau und Schwester und Führungskraft oder Lehrerin, ist egal, dass macht einen effekt in ihrem ganzen umfeld wir beginnen zu hören wie, wie positiv alle verändert werden mhm. und das ist ein beweggrund wir wollen auch für dich falls du überlegst den beruf eines coaches zu ergreifen da, damit dein geld zu verdienen wenn du auch noch eine persönliche Transformation erleben möchtest durch die Coaching-Ausbildung, dann wollen wir nicht, dass du nicht davon gehört hast von uns und deswegen die Story heute. Lea, was, was möchtest du noch dazu hinzufügen? Es ist einfach einmal mehr so wunderbar, welche Wege das es nimmt. Bücherstapel und wieder Nikolaus und den dann sortieren und zu merken es ist alles schon da. Aha. Bei mir war es ähnlich. Ich habe ein das Buch von Angelika Golder Aha. durchgearbeitet, obwohl ich schon in der Beratung war und, und schon so Teile auch gelebt habe und Ausbildung schon hatte und ich saß im Flugzeug neben einem Fremden und da stand, fragen Sie auch fremde Menschen, was die darüber denken mit all diesen Stärken und, und, mhm. und ähm, Themen, die, die wichtig sind in ihrem Leben, was da für ein Beruf passen könnte. Und wir haben geredet und, und der fand das spannend und, und war natürlich ein bisschen irritiert und hat aber auch drauf geguckt und gesagt ja so also sind sie schon coach und ich habe gesagt nein und er hat auch gesagt ja dann also sie sind ja schon coach und das war so das aha ich, ich hatte schon alles ich ja. habe einfach nicht gewusst es war so der letzte Stupser so das zusammenzufügen und zu merken ich habe die reise schon viel früher begonnen ohne es mir bewusst zu sein ja. das war, war mein aufwachen dazu und was mir einfach kommt ist dieses wir wissen nie von welcher seite dann dieser impuls kommt aufzuwachen mhm. das, das wissen ist in uns drin aber manchmal übersehen wir es oder wir nehmen noch eine Runde außenrum und dann kommen wir drauf zurück. Und was uns wirklich wichtig ist, es ist beides drin. Es ist wirklich diese persönliche Transformation und eine solide Basis, um wirklich auch damit zu arbeiten. Und das ist so total wichtig für uns, dass, dass niemand der mit uns unterwegs ist, am Ende denkt, oh, das war jetzt noch schön, aber was soll ich jetzt damit? Mhm. Praktisch und handfest, handfest und hat auch Businessaufbauteile drin, die, mhm. die wirklich so diesen Boden geben, um auch diese ersten Schritte in einen neuen Beruf machen zu können, wenn man darauf Lust hat. Mhm. Ja, Vielen, vielen Dank. Ja. Mhm. Möchte noch was gesagt werden, Lea? was, was der, der zweite Teil, das, das Berührende bei dir, dass es eben aus diesem Moment auch herauskam von mhm. hey, das Leben ist ist endlich. Mein mhm. Bruder, jemand liebstes, ist nicht mehr da. Mhm. Und dann sind wir auch oft bereit zu sagen, und jetzt. Mhm. Ich wusste es schon lange, es ist schon lange klar, mhm. aber ich, ich kann jetzt auch den Schritt gehen. Ja. Und manchmal müssen wir dahin, aber was wir immer mehr und mehr und mehr sehen, ist, dass wir auch dann gehen können, wenn das Leben uns keine Bälle spielt, sondern aus diesem inneren Wissen heraus. Absolut. Und was mir auch dazu in den Sinn kommt, ist, ich habe mitbekommen, so am Rande von verschiedenen Menschen in meinem Umfeld, vielleicht du auch eher in diesen Zeiten der Pandemie, in, in Corona-Zeiten, dass Menschen auch dieser Zeit, diese verrückte Zeit, in der wir gerade leben, nutzen, auch als Lebensball, der zugespielt wurde, um noch mal in sich zu gehen, um, ob das alles gewesen war und, und, und so diese Neuorientierung, dass viele, viele das gerade so spüren, dass vielleicht was Neues sein könnte. Mhm. Ja. ja, also wenn du dich angesprochen fühlst, melde dich. Und ja. wir werden einfach über die nächsten Wochen immer mal wieder auch, von der Coaching-Ausbildung erzählen. Auch ganz konkret und praktisch. Mhm. Und über die Geschichten, die unsere ähm, Trainee, Trainees, Studentinnen mhm. erleben und, und wie sie heute damit in die Welt hinausgehen können. Genau. Und ganz konkret werde ich ähm, posten unterhalb des Videos oder jemand aus dem Team. Der Link zu der Seite, wo du dich informieren kannst über die Coaching-Ausbildung und wir posten auch noch unsere E-Mail-Adresse, falls du mit uns sprechen möchtest und ähm, einfach wir, mit uns beiden zu dritt, wir hopfen online und wir gucken gemeinsam, ob das für dich was sein könnte, ähm, diese Coaching-Ausbildung. Wir sind sehr gerne für dich da und ich poste das auch unterhalb von, von dem Video. Okay. Also, schönen Tag zusammen und bis zum nächsten Video. Tschüss, ciao.